So, Freunde. So. Da ah. Ah. Das Geheimnis meines Tages. Ich verrate es euch. Ich kann ich lesen, was da drauf steht. So. Da. So. Äh, Hashtag Schleichwerbung. Jetzt habe ich euch mal hier gezeigt, was hier... Nein, das absolute Highlight meines Tages heute ist. Ja, das mache ich mir gleich. Mann, Mann, Achindo, das sind anstrengende Tage hier. Ich sage euch, das war, also, meine Güte. Wirklich, wirklich. Was ist heute für ein Tag eigentlich? Heute ist Dienstag. Heute ist Dienstag. Heute ist Dienstag. So, habe ich noch was im Auto vergessen? Manchmal vergesse ich was. Die Briefe. Sag, Popcorn habe ich mitgenommen, aber die Briefe nicht. Jetzt haben wir alles. Oh, da seid ihr wieder. Jetzt haben wir alles. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und meinen kleinen Superblock, auf dem ich mir alles immer notiere. Der Superblock. Mhm. So, komm, wir gehen wieder rein. Ausgedacht. richtig gut. Ich habe hier auf meinem Schreibtisch so eine Folie aufgeklebt. Guck mal. Und da kann ich einfach draufschreiben. Und wenn nicht, wenn es nicht mehr gefällt, wische ich das wieder weg. Voll gut. Kann ich jedem nur empfehlen, so eine Folie. Eine gute Sache. Das ist eine sehr gute Sache. Die Frage ist, wo ist überhaupt meine Sonnenbrille? Ah, ist sie schon. <lacht> also äh, die Sache ist, ich mache diesen YouTube-Channel ja noch nicht so lange. Und ähm, jetzt, wo so die ersten Ab Abonnenten dazukommen und äh, Anfragen immer wieder kommen und sowas, äh, kann ich euch sagen, ich kümmere mich darum, um diese Anfragen, die ihr habt. Ich werde aber nicht alles sofort immer bearbeiten können. Also egal, ob das jetzt ähm, irgendwas zur Geschwindigkeit ist oder wie man sich da und so auf die Prüfung vorbereitet oder äh, wie, wie man im Parkhaus fährt oder und, und noch so ein paar Sachen. Das sind Dinge, die sind nicht einfach zu drehen. Und damit ich euch das auch vernünftig erklären kann, bedarf das immer so Vorbereitungen und sowas. Das heißt also, ich werde das im Laufe der Zeit immer wieder machen, aber äh, kann das nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ja, es geht nicht so ratzifatzi. Ähm, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Wenn ja, like doch und abonniert diesen Kanal. <lacht> und ähm, ja. des Weiteren habe ich auch noch so einen Online-Kurs und ich stelle jetzt parallel zu diesen Daily Vlogs auch immer wieder ähm, einzelne, wie sagt man das, einzelne Episoden? Nee. Einzelne äh, Teile, aus den Bereichen, Teile, Teilbereichen stelle ich vor. <lacht> Die lade ich dann parallel dazu hoch. Das fängt an mit wie stelle ich mir den Sitz ein und geht bis, wie funktioniert ein Grünpfeil und ach alles mögliche. Da ist alles mögliche drin. Immer wieder dazu parallel veröffentliche ich halt hier so ein paar Folgen zwischendurch. Also äh, immer dranbleiben. Natürlich noch ein großes Geheimnis teilen. Ich bin jetzt hier in so einem Verein, pass auf. Kein Witz. Ist echt kein Witz. Ist echt kein Witz. <lacht> ja. Ich bin in der zweiten Kompanie. Ich bin aber äh, nur Zahlungsmitglied. Also, ich weiß nicht, was passieren muss, wenn ich in dieser Uniform durch die Gegend. Das kriege ich da nicht hin. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin mehr so, wisst ihr, und so. Komme ich besser drauf, klar. Also, das ist äh, die große Neuigkeit. Morgen habe ich einen ganzen Tag Büro. Ein, unglaublich, der ganze Tag ist nur Büro. Ich kann das noch nicht so ganz glauben. Oh, wollte mal meinen Denkzettel sehen? Habe ich aus dem Büro bekommen. Braucht jeder mal. Nicht drüber nachdenken, ist nur ein Drehzettel. Äh, ja, äh, das war. Also morgen ist ein ganzer Tag Bürotag. Da werde ich noch ein, zwei Folgen äh, drehen für euch. Ja, jetzt gleich gibt es noch eine Folge, die ich veröffentliche aus diesem Online-Kurs. Ansonsten, wenn ihr könnt ihr gerne weiter dran bleiben wenn ihr äh, Anregungen habt, was, ich, äh, was ihr noch wissen wollt, sehen wollt, hören wollt, was ich euch noch äh, zeigen soll, wie was funktioniert, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Dann mache ich das. Nicht sofort denken. Und ansonsten schmeiße ich mir jetzt das Popcorn in die Mikrowelle. Wenn ihr wollt, wollt könnt ihr noch dabei sein? Wollt ihr, wollt, ihr, wollt ihr mit? Komm, wir schmeißen eben das Popcorn rein. Komm. <Musik> Schrift oben muss nach oben zeigen. Timi. Ja, ah nee. Oben oh. Gucken wir mal rein hier. Uh guter Popcorn. Mhm. Ah. Oben sieht auch gut aus. Muss nur noch. Hier. Jetzt muss nur noch hier Poppy Popcorn. So, was mach ich das denn aus? Alter, ah. heiß! Ah! Ah! Noch heißer! Ah. Oha. Mmh, lecker. Ja, Freunde. Ich ziehe mir jetzt hier das leckerste Popcorn der Erde rein. Das geht. Das geht. Ist gut. Ja. Wenn ihr hier wärt, würde ich mit euch teilen. Nächste Mal vielleicht. Ansonsten. Piep, piep, piep. Ich habe euch lieb, passt auf euch auf. Ähm, an dieser Seite. Abonnieren. Dann. wir sehen uns. Tschüss.